Deutschland wurde durch den Reaktorunfall von Tschernobyl sehr unterschiedlich betroffen. Vor allem Gebiete Süddeutschlands sind stark belastet. Es sind die Gebiete, bei denen es während des Durchzugs der radiativen Luftmassen geregnet hat. Als Folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl finden wir heute noch das langlebige Radionuklid C737, das aufgrund seiner physikalischen Halbwertszeit von etwa 30 Jahren seit dem Reaktorunfall bis heute in etwa zur Hälfte zerfallen ist. Wir finden erhöhte Aktivitäten von C737 vor allem in Wildbret und in wildwachsenden Speisepilzen. Wenn jemand gerne Pilze oder Wildbret äh, verzehrt, sollte er darauf achten, selbst erlegtes Wildbret oder selbst gesammelte Pilze nicht in übermäßigen Mengen zu verzehren. Wenn er diese Produkte aus dem Handel bezieht, gilt der Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm und es besteht aus Sicht des Strahlenschutzes überhaupt keine Bedenken, was eine erhöhte Strahlenbelastung angeht. Bei landwirtschaftlichen Produkten kann man ganz generell eine Entwarnung aussprechen, weil zwar Radiocesium noch im Boden vorhanden ist, dort aber sehr stark an Tonminerale gebunden wird und praktisch nicht von den landwirtschaftlichen Pflanzen aufgenommen werden kann. Eine Strahlenbelastung von einem Millisievert entspricht in etwa der Hälfte der natürlichen Strahlenbelastung in Deutschland während eines Jahres. Es gilt die Faustformel. 80.000 becquerel c 137 die mit der Nahrung aufgenommen werden, entsprechen einer Strahlenbelastung von 1 Millisievert. Das heißt, man müsste, wenn man äh, von Wildschweinfleisch mit 10.000 Becquerel pro Kilogramm ausgeht, wirklich 8 Kilogramm Wildschweinfleisch verzehren, um 1 Millisievert Strahlenexposition zu erfahren. Radiocesium ist ein Gammastrahler und kann sehr leicht gemessen werden. Diese Messungen werden bei Wildbret von Messstellen der Jäger durchgeführt. Die Jäger müssen sicherstellen, dass alles Wildbret, das in den Handel gelangt, den Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm nicht überschreiten darf. Wir messen Radiozesium in unserem Labor mit speziellen Messgeräten, sogenannten Rheinstgermanium-Detektoren. Zusätzlich wird der Radiozesiumgehalt von Lebensmitteln stichprobenartig durch die amtliche Lebensmittelüberwachung überprüft. Wichtig ist es, die Folgen von Tschernobyl ähm, richtig einzuschätzen. Die Strahlenbelastung infolge des Unfalls von Tschernobyl während eines ganzen Lebens entspricht selbst äh, im Süden Deutschlands in etwa dem Beitrag der natürlichen Strahlenbelastung während ein bis zwei Jahren.